Totale nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation. Oh, dann machen wir das da drüben. Das ist besser. Weil da könnte man dann von dem einen neuen Raum in den anderen. Warum geht's hier nicht weiter? Einfach so. Geht's hier nicht weiter? Ist da so ein Hügel im, im Weg? Ey, super. Eine klasse Sache. So, das ist ein schönes Häusle. Jetzt müssen wir bloß noch ein paar Außenwände hinbringen. Müssen wir dann solche anderen Teile hinbauen, aber das sieht alles so hässlich aus, Leute. Vielleicht kann ich da Wände hinsetzen. Dann mache ich die Teile weiter. Hm, da brauche ich eigentlich nichts mehr hinmachen. Das ist. Das ist okay jetzt so. Nee, da geht nichts hin. Interessant. Jetzt schauen wir mal nach Wände. Strukturen Beton. Strukturen Metall Holz. Wieso Beton? Ich, ich will nur Holz. Böden. Wände. Das, das sieht ja gar nicht aus wie Holz. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Äh, nur ein bisschen kreislicher wie es oder? Das ist hässlich! Da lass ich offen. Dann haben wir es gleich hier. Mal, was es alles gibt: Strukturen, Beton, nee, da, da wird es auch nicht besser ausschauen. Irgendwas werde ich schon noch hin platzieren können hier als Wand, weil offen lassen kommt nicht in Frage. Ja, schaut und wie das in Frage kommt hier. <lacht> Gibt es da Ort Türe, Menschen, vernünftige? Oder muss ich da echt offen lassen? Nee, oder? Nee. Da, da könnten wir jetzt so Egle hinmachen. Genau, das ist gut. Das ist super. Eggle hingesetzt. Da oh, dann kommt man nämlich da nein und raus. <lacht> Problem gelöst. Hätte ich jetzt gesagt. Ne, das kann man wahrscheinlich wieder nicht. Doch, das geht tatsächlich. Da könnt ihr mal wie so einen Garten hier hinpflanzen. Bam. Und da dann von der anderen Seite. Wo dann keiner hier von außen reinkommt. Genau. Super! Super! Und Level Up habe ich auch gehabt. Also immer schön bauen. Ey, da muss ich Millimeterarbeit arbeiten hier, hier. Boah, jetzt geht da nichts nein. <lacht> Dort dreht sich nicht nichts. Da es wieder nicht. Hier kann ich es drehen, aber hier geht gar nichts. Die verarschen mich doch. Ey Wahnsinn. Aber man kommt überall hin, das passt, alles gut, hey, super. Außer hier müssen wir halt ein kleines Treppchen hinmachen. Nein, das war ein kleiner Fehler. Da so zwei Stufen, zwei Stufen oder drei Stufen. Doch, so, Nick. Jetzt haben wir zwei Routen. Wie schaut es aus mit den Leuten? Gleich hier da. Und fünf Betten haben wir nur. <lacht> Geht das schnell? Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, jetzt gehen wir mal da raus und brauchen wir wieder Betten. Äh, Eventuell so viele Leute kommen. Das ist doch super sollen doch alle einen Platz haben, Mensch. Und es sieht ja wirklich nett aus hier. Das ist, gefällt mir schon das Häusle. Hier wie gesagt mit Garten. Hier können sie pennen. Da vorne machen wir Wohnbereich und hier machen wir Pennbereich. Das stellen wir noch ein bisschen besser dahin. Da ist ja eh keine Tür, da muss hier das Bett hin. Könnten wir auch zwei hinstellen. So hätte jetzt gesagt mal ist die Wand schief. <lacht> Eieiei. Dann haben wir das da noch. Ja, das machen wir da an die Tür so. Das ist schon scheiß Platz für ihr Bett, ehrlich jetzt. Machen wir lieber so. Ja, an die nächste Tür hinge. Nein, ich will nicht. Das ist so schwierig. Du darfst nicht auf ein existierendes Element klicken, weil das wählst du dann aus. Und hier. Das müsste doch eigentlich passen. Genau so. Weil dann kann man da trotzdem vorbeilaufen und raus und rein. Das ist super Platz. ausgenutzt. Ja, das ist, Wenn man so viele Leute braucht. Hier kann ein Ehepaar schlafen. Genau. Und da man hier überall raus kann, na das, das zieht halt voll durch hier dann. <lacht> nee. Nee, das gefällt mir nicht. Machen wir lieber so einen Platz. Genau mit dem Kopf, mit den vier Story zur Tür muss man mit Füße gescheit zudecken, damit es nicht kalt wird. Und da, genau so. Nein, ich will das nicht auswählen. Ich will doch nur was zum Sitzen machen. Eine Couch oder so. Genau hier eine schöne... Die mag ich gern, die Couchen. Die sind schick. Und die stellen wir aus oder ins Freie. <lacht> nee, nee, das machen wir. Die können wir hier hin machen. Kann man hier die Rauchercouch machen. Dann sieht es gleich raus. Und da gegenüber sind dann die Nichtraucher. Ach, die machen wir auch hier hin, dann kann man da auch rauchen. Passt. Ist auch fast im Freien. Tische brauchen wir dann nur oder so Lagerbehälter, wobei das glaube ich keine Auswirkung hat auf, auf äh, das Wohlbefinden der Bevölkerung, also das glaube ich nicht. Hier machen wir schön das Schwenkle hin, so als Abtrennung, damit hier das, das Ehepaar vielleicht ein bisschen Privatsphäre kriegt. Aber so geht's gar nicht, nein. Nein, nein, so geht's nicht. Aber so geht's. Da es nicht gar so schier ist hier. Gibt's ja wohl nicht. Da, jetzt haben wir es. Schaut gut aus. Gut schaut's aus. Genau. Kann ich hier vorbei? Genau. Hier ist. Hier kann man zusammensitzen, Sachen weglagern. Doch, das ist toll, das gefällt mir jetzt. Na schauen wir mal, ob wir da noch ein paar Geschütztürme aufstellen können. Kann ich gar nicht umstellen jetzt. V. Ah, okay. Ich war schon aus dem Bereich wahrscheinlich. Ach, da kann man Stundenkammer bauen. <lacht> das mache ich ja. Keine Angst. nuca Cola World. Dekorationen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wo ist es? Ich sehe nichts. Gibt's nicht. Keine Dekoration hier, oder was? Oder kann man das nur von hinten, äh, von innen hin machen? Nö, geht nicht. Die sind gemein. Tun sie mir einfach vorenthalten. Frechheit. Aber das, das, die, die... es? das finde ich so cool. Das, das mache ich immerhin. Und hier Hotdog. Yummy. Schöne Schilder. Und völlig kostenlos. Also in Fallout 76, pff, das kostet ja... Oder du musst viel arbeiten dafür. Für dein Camp. So, sieht's schick auto aus. Jetzt, wenn es ihnen nicht quält, dann kann ich auch nicht helfen. Wir sind vier Leute schon. Vier Leute, elf Betten. Müsst jetzt passen erstmal. Hm, fällt mir wieder ein. Braucht er einen Schutz. Wobei 15 Schutz ja echt toll sind. <lacht> Die macht Essen. Die macht auch Essen. Das sollten aber nur zwei ähm, einen Schutz machen, oder? Tja. Zwei sehe ich nicht. Also einer wird wahrscheinlich unterwegs sein und der andere, den sehe ich jetzt nicht. Der ist nirgends. Ein Streuner. Oh, ist das süß. Bewegen kann ich den? Red Rocket, genau da gehst du jetzt hin. Ja. Schöner Dog mit dem Freund. Ey, das ist ja cool. Das ist jetzt der vierte gewesen. Super. Super. Das quält mir ja schon wieder. Also ich habe jetzt alles guckt, Wegen Schutz alles. Passt alles. Jetzt gehen wir weiter. Routen anzeigen. Super. Das ist klasse! Jetzt gehen wir dahin, da sind es auch nur vier. Sind es aber 71% Zufriedenheit? Warum sind da nur vier? Habe ich vielleicht nur vier Betten gebaut? Manchmal, naja. So. Angekommen. Schauen wir mal, was wir hier richtig gemacht haben, dass die Leute so zufrieden sind. Mhm. Vier Leute, sechs Betten. Den können wir dann gleich zur Versorgungsroute schicken und wohin? Nach Sanctuary Hills oder Red Rocket Truck Stop. Dingsbums. Sanctuary Hills, TD, soll ich mal sagen. Genau, no, bestätigen. Und Energie haben wir, Essen haben wir, Wasser haben wir. Die Leute sind nur vier Stück, sechs Bettenhammer haben wir aber. Mhm, vorsichtshalber baue ich nur eins irgendwo hin aber schaut jetzt nicht so aus, als ob wir hier viel Platz hätten. Mhm. Zwei Ehepaare sind hier. Nur einzelnes geht nicht hin. Kann man nur so kleine Betten nehmen. Hauptsache, die können schlafen. ist halt schon auf sehr beengten Raum gell. Aber scheint sie nicht zu stören, also passt, die kuscheln gerne. So. Hier haben wir so einen Funkleitstrahl und der so anpasst. Wieder die Map. Und Versorgungsrouten, genau. Starlight. Jetzt gehen wir mal zur Red Rocket Gaststätte. Damals müssen wir nicht auch noch so einen äh, Leute-Rekrutierungsstrahl holen. Und Betten hinbauen müssen wir auch noch machen. Ein bisschen Schutz. Ja, das Commonwealth kriegt jetzt eine neue besiedelte Region. Mehrere. Wir sind ja hier noch lange nicht fertig. <lacht> Dogmeat, guck, guck. Hundi. Ne, ich sehe kein Dogmeat. Jetzt schauen wir mal, was wir hier Okay. Das ist jetzt kein Wunder, dass hier keine Leute sind. Ich glaube, dann werde ich jetzt Nick Valentine hier zu zuweisen und nehme nachher Dogmeat mit, wenn ich ihn irgendwo finde. Hier ist das Computerzimmer, da können wir Bett stellen. Aber erst macht wir die Heizung weg. Bett. Ein gutes Bett. Ja. Jetzt. Oh, Mama. Schützzeit, das ist gesund seid. Ah, das gut ist. Bis denn. Ciao, ciao!